Tag 2 der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Lage in der Ukraine weiter das bestimmende Thema. Die anwesenden Vertreter von EU und NATO demonstrieren Einigkeit. NATO-Generalsekretär Stoltenberg rief Russland dazu auf, seine Truppen an der ukrainischen Grenze abzuziehen. Gleichzeitig erteilte er russischen Forderungen an einen NATO-Truppenrückzug in Osteuropa eine deutliche Absage. Wenn es das Ziel des Kremls ist, weniger NATO an Russlands Grenzen zu haben, dann bekommen sie stattdessen mehr NATO. Und wenn sie die NATO spalten wollen, dann bekommen sie nur eine stärkere und geeintere NATO. Erstmals kritisierte er auch China, dass die NATO aufforderte, keine neuen Mitglieder mehr aufzunehmen. Das Bündnis bleibe weiter offen für eine Erweiterung.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 Auch US-Vizepräsidentin Harris betonte das Recht von Staaten, ihre Regierungsform und ihre Bündnisse zu wählen.